Ich bin Benjamin mache die Lehre als Polymechaniker beim Pfiffner. Und Ich bin Anna-Maria ich mache die Ausbildung als Produktionsmechaniker in der Fachrichtung Montage. Und wir zeigen euch auf, was es ausmacht, beim Pfiffner eine Ausbildung zu machen. Für die Fachrichtung Montage habe ich mich entschieden, weil ich dann am Morgen sehe, was ich gemacht habe, was ich zusammengebaut habe. Weil es sehr viele diverse Produkte und auch Arbeiten sind, die man Stück für Stück daran arbeiten kann. Was ich am Pfiffner wertschätze, dass ich für Teilprüfung unterstützt wurde bin, um das Maximale Meine Motivation, um morgen aufzustehen, sind die Leute, die bei uns arbeiten, alle sehr sympathisch und die Vielseitigkeit am Beruf. In der Lehre lerne ich jetzt mal meine Grundlagen und nach der Lehre wollte ich mich dann auf einen Bereich spezialisieren. In der Montage habe ich von Anfang an mit Begleitung an Kundenprojekte arbeiten und mittlerweile jetzt im Daten dafür eigenständige Kundenprojekte fertigstellen. Ich würde mich freuen, ein bisschen mehr in diesem Arbeitsbereich zu sehen, dass die Arbeit für jeden etwas ist, das gerne zusammenhängend und auch körperlich arbeitet, wie sehr gerne abwechslungsreiche Tätigkeiten ausführen. Jetzt haben ich meinen Alltag als Produktionsmechaniker im Fachrichtung Montag gesehen. Er ist mega abwechslungsreich und spannend. Wie ihr gesehen habt, ist beim Alltag von Polymechaniker Teamarbeit sehr wichtig. Wenn wir euch das Interesse geweckt haben, dann bewerbt euch bei uns und werdet auch ein Teil von unserem Team.